Dann kommen wir zum Punkt 80, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Wer stimmt den Beschlussempfehlung zu den Petitionen zu? Das ist das ganze Haus. Deshalb gibt es auch keine Gegenstimmen Enthaltungen. Dann ist dies einstimmig so der Beschlussempfehlung gefolgt.